Hallo und Willkommen hier zum großen Preis von, ja, Großbritannien in Silverstone. Wir haben uns auf Platz 4 und 10 qualifiziert, Lucky durch einen Unfall. Hätte sicherlich noch die Chance auf Platz 8 oder 9 gehabt oder 7 vielleicht sogar, wer weiß. Und ähm, ja, ich habe die Pole weggeschmissen, aber Platz 4 ist, denke ich, auch ganz solide. Also ja, meine Strategie seht ihr hier, die wollten mir die die die wollten mir die harten Reifen andrehen. Ich dachte mir so, nö, das Spiel, das kannst du vergessen. Deshalb fahre ich die Zielstrategie, weil die ist am schnellsten. Also warum ja, nicht. Ja. Äh. Ready so? bin immer noch hin und her gerissen, ob ich die super harten oder die Mediums lassen. Habe. Ah, ich, ich stelle erstmal Medium ein und dann kann ich umstellen. Also ja ready. Okay. Wie lange sollst ah. du noch dein Mediums fahren? 18 Runden, das ist ein bisschen viel. Ja, ist soll weniger fahren. Und du weißt, dass ich in Thema Reifenabnutzung nicht gut bin. Ja, warum denke ich mir so? Ja, okay, 16 Runden oder so soll ich fahren etwa. Man muss bedenken, ich bin damit auch zwei, nee, drei schnelle Runden im Quali gefahren. Plus äh, Outlap. Hi, Ich bin im Force India Sandwich. Also ist gut, dass Verstappen so weit hin startet. Der ist nämlich in der WM, glaube ich, auf Platz 3 oder 4. Ja. Peres, dein WM-Konkurrent, ist hier bei mir auf Play 9 mhm. Aber Bottas ist hinter mir. Das ist das Wichtigste. Bottas für die WM an mit 102 Punkten. Aber der wm zweite ist gerade auf der Pole. Und zwar Sebastian Vettel. Ich sollte gleich richtig gut warme Reifen haben. Im Start. Ich krieg's ja nicht warm. Dafür müsste ich halt deutlich schneller fahren, die Runde. Ich habe schon 97 Grad, Innen Grad Innentemperatur. Ich weiß nicht, was du machst. Ich glaube, du vertauschst das wirklich mit der, Kehr mit der Außentemperatur. Nee, nee, die Außentemperatur ist 120 ist bei mir. 130 jetzt sogar in den SS. Ja, weil die Außentemperatur, die kriege ich natürlich auf über 100, aber meine Kerntemperatur, die kann Meine Kerntemperatur ist jetzt schon bei 100 angelangt. Dann müssen die doch überhitzen. Oh weil Gott! Ich krieg meine Kerntemperatur. Ich bin in die Wand gefahren jetzt damit. Ich krieg meine Kerntemperatur eigentlich nie auf eine hohe, auf so 95, selbst in der, in der Rennpace nicht. In der Rennpace krieg ich die immer auf 110 und kriegst sie aber nicht mehr runter was machst und du Und Ich habe ich hab 105 jetzt für den Start hinbekommen, das heißt, ich werde da wie ein Feuergeschoss losfahren. Ja, du drehst dich wahrscheinlich weg. Ich habe 88, 89, 90 etwa. Das ist aber okay. Mhm. Das, das reicht für die Mediums aus. Oder? So die Fahrer nehmen ihre Positionen Gedulde dich und das Wichtigste wird eigentlich nur jetzt gucken, dass ich relativ wenig Zeit verliere. Auf die drei vor mir. Okay, ich bin mittelfrächtig durch weggekommen. O'Connor hat einen besseren Start, aber Perez einen schlechteren. Und was macht Hülkenberg hier? Ne, seins war das. Ich oh habe nein, einen roten Frontflügel. das sieht gerade aus wie der echte Grand Prix. Ich habe einen roten Frontflügel hier und jetzt habe ich seins abgeräumt. Ich hat's auch erwischt, habe ich gesehen. Ja. Aber kein Schaden. Aber Bot hat ist halt vorbei und den hätte ich gerne hinter mir gehabt. Ich wollte versuchen halt Raikön zu holen, hat aber nicht geklappt dann. Habe ich noch einen Frontflug überhaupt? Ne, ich habe gar keinen mehr. Naja, hoffen wir mal, dass das VSC anhält. Hä? Wieso überholt er mich hier einfach? Leclerc will mich hier runterfahren. Überholen. Denn überholt mich einfach unter VSC. Auch Alonso. Was machen die? Keine Ahnung. Nur weil ich keinen frontflügel habe, heißt es das nicht, dass man mich überholen darf. Ich fahre ja nicht mal langsam. Die fahren ja einfach Renntempo. Ja, die überholen einfach alle. Hey, Betrug! Bleibt hinter mir. Ich schieß euch ab. VSC Oh, bitte, VSC, Ende jetzt, bitte. Ich muss nämlich oh Bottas überholen. Oh, ich war bei 10.000 Grün. Aber ich bin dann lieber nochmal von Gas gegangen. Aber es hat wahrscheinlich gereicht. Jetzt habe ich Angst, dass Bottas durchfährt. Aber ich glaube, der geht dann auf die superharten. Oh Gott, die Weil das Spiel hat mir ja auch nee. super hart vorgeschlagen. Sirotkin! Du verlorst. Okay, alles Ach so, das ist das tempo Ich dachte ich habe eine Strafe bekommen dafür, dass ich noch in die Box abgewogen bin. Ja, ich muss den Abtrieb hochstellen, sonst ist es nicht fahrbar. Auf den harten. Ja, der jetzt super harten. Aber der der war einfach abgebremst nach Kurve 1 da am Anfang. Das war richtig mies und ich konnte nicht mehr bremsen. Mhm. Also Bottas fährt mir leicht weg, aber ich habe das Glück, dass er halt gerade von, ich weiß gerade nicht welche Renault es ist, aufgehalten wird. Kölkenberg. Ja. Ist natürlich schade, weil dann hätte ich schon Ach, was Mann, gern, mein das mein Rennen ist eh schon wieder gegessen. Das ist so ärgerlich. Das da kann ich mal unten lassen, aber den Verbrauch kann ich hochstellen. Oh mein Gott, halt ihn noch länger hinter dir, Hülkenberg. Ich habe halt die Hoffnung, dass er auf super hart wechselt. Was ich mir halt tatsächlich vorstellen könnte. Weil äh, die KI das einem vorsteckt als Strategie. Also warum nicht auch Bottas, der genau dieselbe Strategie hat wie ich, weil er auf Medium startet. Mir haben sie es haben. nicht vorgeschlagen. Ja, aber Bottas musste auf Medium starten, genauso wie ich. Wieso schlagen sie es euch dann vor und mir nicht? Wenn ich auf Soft starte? Deine Reifen haben also sind doch nicht abgenutzt am Start. Eine hinter den Wagen. Doch. Ich hatte eine Reifenabnutzung am Start, das war ja jetzt so komisch, obwohl ich sie abgehakt habe. Hm. Keine Ahnung. Ich habe einfach die hoffnung dass er super hart aufzieht aber die Superarten echt... sind richtig mies. Ja, die würde ich halt um Willen vermeiden. Also da trägt sich nach außen, wie als willst du auf Glattes fahren. Mhm. Ich freue mich zumindest schon mal auf den letzten, auf das letzte Drittel des Rennens, wo ich dann mit Soft fahren darf. Wenn ich jetzt im weiteren Rennen vorgehen werde, hängt davon ab, wie gut ich auf Van Dorn aufhole. Aber vielleicht gehen auch ein paar, die auf Soft sind, auf einen Zweistop, wer weiß. Könnte auch ja, ich gebe noch nicht auf. Nö, nö, würde ich auch noch nicht. Ich meine, du hast Reifen, die, die könnten bis zum Ende reichen. Oh, nö, nee, ja nicht. Aber... Man kann es immer ja probieren. Safety car gibt's ja auch noch. Ja. Leicht konstant hinter verdor bleibe, bin zufrieden. Was soll das sein? Wieso fährst du wie ein besoffener hier? Der ist mir einfach ins Auto gecrashed in der Kurve. Ich räume den gleich ab in Kops dafür. Okay, ich räume ihn lieber nicht ab. Außer was bremst du denn hier? In Kop. ne Beckett, da bremst man doch nicht. Schnell rechts. Und wer der bremst, ist in den SS. Jetzt muss ich hier in den, den SS überholen, seins, du Idiot. Wir sind beide abgeflogen. Okay. Aber wenn da auch in den SS eine Vollbremsung hinlegt, dann fahre ich natürlich links und er zieht nach links mit ins Auto. Das ist die KI, die fährt immer so langsam dadurch. Dann ich das mal runter und das mal runter. Schön, wieder 10 Sekunden von Dorn verloren. Nice, ja, jetzt das kann er nicht 2-Stop machen, wird vor mir landen. Oh, die sind gar nicht far Oh Gott, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht. Es kann doch einfach nicht wahr sein! Diese Autos halten nichts aus! Ich fahre hier mit 30 km/h! Ich höreste, ja. auch nicht, die Autos. Es macht einfach keinen Bock, diese Autos halten nichts aus! Hm. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,6 Sekunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Pech dich erfahren hat. Oh! Högenberg hat ein ganz, ganz aggressives Manöver gemacht und jetzt ist Bottas nach hinten gefallen. Hm. dass das nicht mit mir mithalten kann. Äh, äh, so Ocon. Oder wie groß ist der Abstand? Oh, warte, ich ändere hier gerade mal um, damit ich den Abstand sehe. Oh, versucht es echt, vorbeizukommen. Ocon, ja, 3,8 Sekunden. Sieht ja, nicht der, so prickelnd aus. Ja, der war, der war eben vor ein paar Runden noch bei 1,5. Schalten wir mal auf Botter's nach vorne. Ja, ja da also eine Attacke auf Nico Hülkenberg, der heute natürlich ein Podium wiederholen will. Ja, und ich sag das Krach gleich einen Asses zwischen Bottas und Hülkenberg. Aber nein, Bottas ist natürlich nicht so ein risikofreudiger Fahrer. Hinten sieht man, ah, jetzt hat er zieht er vorbei an Hülkenberg. Oh, Hülkenberg lässt ihn passieren. Vor... Egal, also, ich, ich hab die Hoffnung, in, an Hülkenberg so rüber zwischen hier Verstappen hier Oh, Liedern. Peres. Peres hat hier anscheinend einen Schaden, denn alle hinter ihm fahren verdammt langsam. So Brandon Hartley und so weiter. Also, ich glaube noch an Hülkenberg, weil er ist eben auch noch mal nach zwei. Iuui. Iuui. Peres hier im Sandwich und wird gleichzeitig von Brandon Hartley und Verstappen überholt. Das ist unnormal für einen Voss in also, ich habe die Hoffnung, dass äh, Hülkenberg nochmal überholt, weil er hat es auch eben mal zwei Runden später geschafft, sich wieder zurück zu überholen. Von daher. Können wir gleich mal schauen. Überrascht mich ja, dass, dass du Hülkenberg nicht schon denkst, überholt hast. Ich fährt halt auf den weichen Reifen. Ja, ich weiß, aber du warst im Quali schneller. Als er auf weich. Fernanda ja. lockt sich hier gegen. Schade, Leclerc. Natürlich hat der McLaren hier auf der Geraden keinen Top Speed. Sergio Perez hat indes schon zwei Sekunden auf Brandon Hartley verloren. Ich würde mal sagen, da liegt ein Motorschaden vor. Aber ich komme unnormal. Also ich komm oh, Sergio, schon, ja. Okay, jetzt ist klar. Sergio Perez ist raus aus dem Rennen, weil Sirotkin hat ihn überholt. Da geht nichts mit rechten Dingen zu. Also, ich komme schon an, an Hülkenberg und so ran. Aber man sieht ja auch Bottas, der kommt nicht so richtig weg Wie? davon. Sebastian Vettel hat, glaube ich, Lewis Hamilton überholt. Und sie fahren zu zweit durch die Kurve in die letzte Kurve rein. Das wird eng. Wann hat denn Hamilton mal Vettel überholt? Gerade und jetzt hat er wieder zurück. Und jetzt hat versucht Kimi Raikön, die fahren zu dritt durch die erste Kurve, das wird eng und Kimi Raikön ist auch noch durch und Hamilton ist wieder zurück und oh mein Gott, was machen die da? Und Raikön versucht das, äh, das gleiche wie in der echten Formel 1 fährt Hamilton rein. und Es hat, hat der auch eben schon am Start versucht, genau an derselben Stelle. Ja und jetzt hat ziehen sie da zusammen rein in die DRS-Zone, das wird eng und Raikön fällt zurück, weil nur er abgedrängt wird. Nur dass ich den Raikön gegen Raikön gemacht habe am Start. Oh Gott, das kracht, das kracht, aber keine Schäden. Und ja, klappt alles gut. Aber Währenddessen, ja okay, Sergio Perez, ich weiß nicht, was mit dem schief geht. Er wurde gerade von Stoffel van Dorn überholt. Also da muss gewaltig was kaputt sein. Und das Wieso? Stoffel van Dorn ist doch ein super Fahrer. Ja, aber ja, Sergio, auf der Geraden, auf, der wurde auf der Geraden überholt und ist jetzt eine Sekunde hinten dran. Also da ist was kaputt. Peres halt so dumm, ein Gaspedal durchzudrücken. Ne, ne, ich nehme an, Also hat irgendeinen Schaden. Also ich trau Peres alles zu. Egal, Hülkenberg wird jetzt denke ich in der Runde reingehen. Ja, so der und Hamilton wird. ist gerade irgendwie an beiden Ferraris wieder vorbeigekommen. Das habe ich irgendwie verpasst gerade. Jetzt bremst er auf einmal in der letzten Kurve ab und damit ist Vettel weg und Raikön schnappt sich ihn auch noch und damit ist er wieder zurück auf 3. Oh, aber der eine Ferrari hat sich jetzt schon gut abgesetzt dadurch. Ja. Und gibt es irgendwelche spannenden Battles auf der Strecke? Nico Hülkenberg attackiert währenddessen immer noch Walter Bottas. Pierre Gasly, währenddessen Markus Eriksson. Hier ist bei Markus Eriksson und Le Lance Stroll kämpft um die Punkte. WTF. Ja. Ich glaube, da wurden ein paar Autos falsch gepatcht. Und Pierre Gasly wird einerseits von Max Verstappen, andererseits einer von Brandon Hartley überholt. Tragischer Fall hier. Brandon Hartley vor Pierre Gasly. Gibt es sonst noch irgendwas spannendes? Gerade nicht wirklich. Doch Louis Hamilton startet hier gerade eine Attacke gegen Kimi Raikön. Heiligst zusammen durch die SS. Das kracht das ist gerade gewaltig und sie kommen aber beide wieder ohne Schaden durch. Die fahren da mehrfach gegeneinander in den SS und Hamilton quetscht dich durch. Aber es hat viel Zeit gekostet. Vettel in das schon zwei vermutlich Sekunden. Vermutlich werden jetzt beide, vermutlich werden jetzt alle Software reingehen, beziehungsweise ein Ferrari, ein und halt Hamilton. Und Raikön kämpft sich ja wieder zurück. Wenn jetzt Hamilton in die Box will, dann drückt er damit Raikön in die Wand. Aber er fährt nicht in die Box, sonst wäre das gerade gra ganz schön mies ausgegangen. Dann hätte ich den Fa hätten wir die boxen Verstopfung von China gehabt. Genauso ja. ist es nämlich passiert. Das gefällt mir nämlich nicht, weil es sieht aus, als ob die dann auf eine 1-Stop sind. Die ist fast leer. Ähm, Charles Leclerc wurde in, währenddessen von Fernando Alonso überholt. Während Markus Eriksson gerade Lance Lansdrow holt und da hat es gleich gekracht. Leichter Schaden beim Kanadier. Sah so aus. Hinten hat sich Stoffel van Dorn auch mal Sergej Sirotkin, Gut. Ich hätte auch mal gerne DRS, das wäre auch so ganz cool. Ich weiß nur nicht, was der Abstand ist. 1,5. Nico Hülkenberg, gerade wieder sehr nah dran an Walter Reporters, das könnte gleich das einen ist, Angriff geben. Das ist ja schon die ganze Zeit. Ja, aber jetzt ist er 0,3 nur noch weg. Und vorne, Kimi Raikön, das riecht schon nach einem Angriff, so nah wie die sind. Und da fahren sie wieder zusammen in die SS rein. Dass das noch nicht gekracht hat, ist ein Wunder. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich einen Angriff starten und da ist irgendwie Max Verstappen jetzt auch noch wieder durchgekommen auf P12. Also, ich habe immer noch keinen DS-Volliversarsch. Und Kimi Raikön vorbei an Hamilton und da geht's zusammen in die letzte Kurve. Schnell. Und da hat der Ferrari-Pilot sehr viel Zeit verloren und der Ferrari-Pilot geht dann in an die Box. Vettel ist der lachende Dritte gerade, der denkt sich, kämpf doch weiter. Ich habe nur noch einen Punkt. Er ist Kimi Raikön. Mhm. Und Nico Hülkenberg. Ja, Geht's und die der Marsfahrer hat den schnellsten zweiten Sektor hingelegt. Und setzt gerade seine persönliche Bestzeit in 0 Während es hinten recht spannend aus. Max Verstappen hat sich in der Zeit Markus Eriksson gekrallt. Es gibt mir verdammt und nochmal DRS. Ich hatte noch kein DS in diesem Rennen. Wo kommen da? Kommen Hülkenberg und Raikön gleich wieder raus? Sie werden genau hinter Verstappen landen, wenn ich das richtig sehe. Oder schaffen sie es noch vorne? Ah, ei, ei, ei, ei, ei. das wird eng, das wird eng mit der Boxengasse. Hier sehen wir Kimi Raikön und oh Hülkenberg hat hier das Pech. Er kommt genau hinter Brandon Hartley raus. Okay, jetzt hat er die ganze so Truppe mit Brandon Hartley, Lance, Roar, Ericsson und alle vor sich. Mh. Gasly. Ich habe jetzt noch etwa. 7-8 Runden vor mir, um Walter Bottas zu überholen. Ansonsten muss ich es auf, so auf Softwagen, ihn zu überholen. Aber auf jeden Fall, was sehr schön für Kimi Raikön ist, er ist genau vor der Truppe rausgekommen. Ferrari hat mal nicht eine Strategie verkorkst, in welchem Jahrhundert leben wir gerade. Und vor allem die von Raikön. Ja. Noch für Ich habe immer noch kein DRS. mir fehlt ein... Du so, bist 1,002 Sekunden hinter Walter Bottas. Und diese dieser Runde geht Sebastian Vettel an die Box. Ich schätze mal, Lewis Hamilton wird auch reingehen. Ja, Daniel Ricciardo folgt denen genauso. Und das wird ein 1v1 um Platz 1 zwischen dem Haas und Bottas. Äh, auch interessant zu sehen: alle gehen auf Mediums bisher, keiner auf Superhard. Die fahren alle durch. Ja. Wofür gibt es einen Superhard, wenn man ihn eigentlich nicht braucht? Das ist die größere Frage. Wenn man solche verkorksten Rennschatz hat wie der andere Haas. Ja. Und dann hofft, dass man mit einer 1 durchfährt oder dass man halt direkt irgendwie ein äh, Safety Card interessant. Auch gerade Charles Leclerc als einziger mit den Softs nicht reingegangen. Der macht hier einen guten Overcut, würde ich sagen. Genauso wie Esteban Ocon probieren wir beide einen Overcut. Wo kommt Kimi Raikkon raus? Schnappt er sich hier Louis Hamilton mit der Strategie und es hat nicht gereicht? Nö, er hat Zeit verloren auf Louis Hamilton. Währenddessen hier gerade Daniel Ricciardo gerade noch vor Max Verstappen rausgekommen Und sonst irgendwelche spannenden Entwicklungen Nicht wirklich Dann wir können wir schauen, ob Sergio Perez, ob da irgendwas am Auto gemacht wird Ja, er kriegt einen neuen Frontflügel Er ist gerade zwölf Runden lang mit einem kaputten Frontflügel gefahren Das erklärt natürlich, warum ihn selbst Stoffel van Dorn abgehängt hat Und langsam sollte auch Carlos Sainz überrundet werden, glaube ich mal ja, Carlos 1 fährt gerade in die Box, das heißt, mhm. ihr werdet ihn nicht sehen, wenn die ihn überrundet. Sebastian Vettel attackiert gerade mit voller Wucht Charles Leclerc. Er verliert gerade richtig seinen Vorsprung, weil Charles Leclerc hier relativ stehen bleibt eigentlich in den Ss. Der kann hier nicht mehr richtig fahren. Und Vettel fährt aufs Gras und quetscht sich durch gegen Charles Leclerc. Währenddessen Kimi Raikkonen wird hier bombardiert mit Angriffen von Daniel Ricciardo. Da hat er es und Daniel Ricciardo zieht da einfach rein, volle Wucht, knallt gegen den Ferrari und ist durch. Da spielt er Bumpercar, wie sein Teamkollege es nennen würde. Und Raikön revanchiert sich, bumpt ihn raus und sie fahren zusammen in die letzte Kurve. Immer noch Bumpercar-mäßig. Jetzt fahren sie zu zweit und Raikön zieht den kürzeren. Es ist doch krank, was Bottas hier für Zeit wird. Ich fahre immer noch, ich fahre jede Runde schneller als davor. Ich war jede Runde fast Bestzeitkurs. So, jetzt die große Frage, wo landet Charles Leclerc? Hat er hier den Overcut gegen Alonso geschafft? Es sieht nicht danach aus, nee. Im Gegenteil, er hat der Undercut bzw. der frühere Stop von Alonso hat ihm viel gebracht. Er ist jetzt nah näher rangekommen an Esteban Ocon und ja, Schauen wir mal. Der Haas-Pilot währenddessen vorne gewinnt sogar Zeit nach vorne, aber jetzt hat er Zeit liegen gelassen. Sehr viel. 16, 18, 18 waren das. Jetzt sogar eine ganze Sekunde auf der Geraden dadurch, dass er schlecht herausbeschränkt hat. Das, da freut sich natürlich Sebastian Vettel und der ganze Rest und natürlich auch Nico Hülkenberg im Fernduell. Ich hab's, Nico Hülkenberg, aufgegeben. Hat nicht. Hm? Ich hab's aufgeben. Ich hab's aufgegeben, Ich werde wahrscheinlich auf einen Undercut setzen. Er muss so nur im Fernduell auf Nico Hülkenberg hoffen, weil es wird langsam knapp. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man in der Box verliert. Ich schätze mal so 26 Sekunden. Du hast auf jeden Fall aktuell 27 Sekunden auf Nico Hülkenberg. Ja, es sollte aber mehr werden. Naja, er fährt langsam schneller. Ja, aber er fährt ja jetzt auf den härteren Reifen. Ja, aber auf frischen, wenn du auf abgefahren fährst. Schauen wir mal, irgendwo müssten doch gleich Attacken starten. Ja, hinten, Wandorn. Hier mit der Attacke gegen Sergei Scheiß Rotkin. Und da zieht er links nebendran. Serotkin haut die Tür zu. Da sieht er das Gras und zieht vorbei. Und irgendwelche spannenden Duelle. Daniel Ricardo wurde von Kimi Raikön irgendwann mal geschnupft. Habe ich nicht gesehen, leider. Markus Eriksson greift hier Pierre Gasly an. Ja, das sind die spannendsten Duelle auf der Strecke. Sergio, äh Sergio Perez ist gerade 13 Sekunden hinterm Feld. Und da ist irgendwo ein Unfall passiert. Ich schau mal. Okay, das war ich. Uh. Hast du die Gelbflagge also ausgelöst? Äh wow. ah, Das wird dem Fernweh gegen Hülkenberg nicht weitergeholfen haben. Egal. Ich habe Siegchancen jetzt schon begraben. Ich habe meine Ziele jetzt einfach auf Platz 5 beschränkt. Vielleicht, aber eher Platz 6. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. So also, wenn sich Daniel Ricardo und Kimi Raikön weiterhin so bekämpfen, dass selbst Hülkenberg näher kommt, hast du auch noch Chancen, die dann zu kriegen. Auf was habe ich eine Chance? Ah, warte, wenn du jetzt rauskommst, wirst du höchstwahrscheinlich P7 landen. Ein hintermann nimmt dir pro runde etwa zwei sekunden ab. dafür darfst halt auf den frischen reifen fahren die werden ja aber an... dann musst du erstmal ganz viel aufholen auf ricardo und Raikön. ja aber ich habe doch gar nicht ich habe doch gar nicht mehr angepeilt die zu holen doch du hast p5 willst du ja nee eher p6 Verstappen hat doch gar keine chance in dem rennen der ist doch irgendwie weit hinten warum ist p6 drin Ach so stimmt. Hökenberg ist jetzt am P6. Ja, ich habe viel gerechnet. Oh, wir uh, da wird's knapp zwischen Raikön und Daniel Ricardo. Sonstige Duelle auf der Strecke. Lance Rawl gegen Brandon Hartley. Sehen wir noch? Wagt er hier irgendwo eine Attacke? Ich sag bei der DS Zone. Weil ich mich immer frage, der Williams ist ja so scheiße gebaut. Aber sie haben das fortschrittlichste Cockpit mit dem Bildschirm da sogar. Also dafür hat das Geld, Geld gereicht, anscheinend. Für ein gutes Auto nicht. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt und Rick Eickel ist gut. wieder vorbei. Und Ricciardo jetzt hat aber innen... In dieser Kurve da Start und Ziel, Louis, das wird eng, wieder, das wird eng. Mich wundert, dass es das hier noch keine Unfälle gab, so eng wie die mal gegeneinander fahren. Wenn die mich damit so mal berühren, bin ich gleich weg. Wenn die sich aber so gegenseitig berühren, nix. Sehr realistisch. Gegen wen fahre ich? Das sind unsere du fährst gegen Sebastian. Ne, Vettel vielleicht nicht, so, aber Hülkenberg eher. Ja. Er hat mir nur Vettel gesagt, danke. Er hat mir nur Vettel gesagt. Das hast du toll gesagt, Chef. Du weißt aber ganz genau, dass ich nochmal in die Box muss. Fahrer hinter mir. So, Eriksson links vorbei an Stroll, probiert das hier. Ja, ja, ja, ja, ja, Stroll lässt hier keinen Platz. Er fährt eine harte Kampflinie. Und Eriksson sie mit Track-Extensions. Ihre Reifen sind 14 Runden alt. letzte Rundenzeit. Kimi Raikow und Ricardo kämpfen weiterhin währenddessen immer noch im P5 und verlieren immens viel Zeit. Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 11,7 Sekunden die fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind vier Runden alt. Ich schau mal Ericsson zu. Ich glaube, da können wir gleich einen spannenden Angriff wagen. Ich frage mich, wann ihr beide ich mal rein wollt, du und Bottas. Nächste Runde. Aber ich gehe diese Runde. Wieso gehst du diese Runde, wenn du eh keinen Undercut mehr machen willst? Ja, ich will einfach so früh wie möglich nach vorn kommen. Da sehen wir gerade einen spannenden Angriff auf Hartley. Ich verliere nämlich Hardly. jetzt nur noch mehr Zeit. Ja. Hey, hey, hey, die drücken sich ganz schön raus hier, die beiden. Lance Roy jetzt hier durch. Ja. Und es hat nicht gekracht, ein Wunder. Aber ich habe die Chance, die Bestzeit zu setzen. Dann schauen wir mal. Warum geben Wo die... kommt der Hass raus? Warum geben die mir abgenutzte Softreifen? Ich hatte doch noch Frische. Wie viel Prozent? Sieben. Ja, super. Und da kommt der äh, gute 4 Sekunden hinter Hülkenberg raus. Hülkenberg hat währenddessen schon 3 Sekunden aufgeholt auf Kimi Raikön und Ricardo. Was für ein Bock ist, stellen die anders an, dass Hülkenberg auf einmal so viel schneller ist? Es sind nur noch 3,5 Sekunden, die er hinterher hängt. Aber die spannenderen Duelle sehen wir gleich sogar fast hinten gerade. Schauen wir mal zu Stovel van Dorn, der, der Angriff gegen Gasly, nee, nicht mehr probiert. Aber Eriksson gegen Stroll, das wird noch in die nächste Runde gehen. Da wollen wir dann live dabei sein, wenn das sieht, aber gerade ist wohl Kimi Raikön. Boah, du musst jetzt machen. reingehen. Ja, tut er auch. Und Kimi Raikön in die SS rein, was für ein Angriff hier. Er haut die Hand Richtung Ricardo, weil der ihm eins mal ins Auto zieht, aber das kostet wieder richtig Zeit, was die hier anstellen. Hülkenberg freut sich, wieder eine halbe Sekunde das geht in die Box und jetzt hat der Ricardo kriegt sogar das DRS, obwohl er vorne ist durch diesen Angriff. Und Dreikön hat kein ERS mehr. Okay, jetzt lädt sich wieder auf in der Kurve. Aber er hatte kurzzeitig keins mehr übrig. ERS-Management ist bei ihm fehl am Platz. Also ich fahre die ganze Zeit auch am Limit vom ERS. Und jetzt sehen wir, wo kommt Wald raus? Ich schätze mal, er wird zwischen Vor Ricardo und Dreik. Nee. Er kommt zwischen Ricardo und Raikön, ich hab's richtig predicted. Genau in die Mitte. Das muss man schaffen, in eine Gruppe reinzu sich reinzuquetschen, die nur zwei Zehntel auseinander ist. Da ich ich's einfach gerochen dass er sich dazwischen quetscht in die zwei Zehntel. Hinten Stoffe van Dorn überholt Pierre Gasly und Lance Stroll glaube ich, auch gerade gleichzeitig da noch Hartley und Eriksson. Und Lance Stroll verbremst sich jetzt die Chance für Markus Eriksson. Und Bottas macht währenddessen einen Angriff auf Riccardo. Ich glaube, Raikön hat schon aufgegeben, oder? Nee, jetzt ist er wieder mehr dran. Okay, ich habe noch ja, nicht, hab oh. nicht aufgegeben, die Gruppe äh, zu holen. Ich habe nämlich sieben Zehntel jetzt aufgeholt auf Hilkenberg alleine und Hülkenberg holt ja auch leicht auf auf die weil dieses dreier battle kostet ihn einfach immens zeit und Bottas kann sie ja nicht durchquetschen weil ricardo hier harte kampflinie fährt aber jetzt wird der es sollte er durchhuschen da muss ricardo eigentlich innen zu machen macht er aber nicht er lässt innen frei ja, und, und Bottas ist weg den kriegt er mit Bottas verbremst sich was macht er da fährt ihm Raikön hinten drauf leichter schaden am frontflügel das könnte das ganze Blatt hier nochmal drehen. Oh, das würde jetzt erstmal schon eine neue Bestzeit geben. Also das hat denen gerade immens Zeit gekostet, was sie da angestellt haben. Dieser harte Verbremser von guten Walteri. Oh, Nö, nee, wir haben eine, eine Zehntel hat mir für die Bestzeit gefehlt. Charles Leclerc überholt Max Verstappen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Doch, ab 2019? Ja, ab 2019 wird's täglich sein aber. Oh, wobei er nicht das darf gar nicht erst in der Lage sein oh, das vor ihm zu sein und pro Runde um So Bottas versucht ja gar nicht den Angriff er zieht erst da rein was ist das für ein komischer Move gewesen und Ricardo schiebt ihn einfach von der Strecke Timo schiebt und er schiebt ihn ins Kies den guten Walteri. also das kostet immens Zeit was sie machen jetzt quetsche ich da irgendwie rein. und die Bottas oh Gott das wird krachen das wird krachen oder Bottas steckt zurück. Bottas ist ja klug zurückgegangen bei der Cops und ja. Somit ist Raikön erstmal durch. Aber was die da für Battles sich liefern. Da wird der Haas bestimmt gleich dran sein. Wir sind ja gerade mal am Ende der S's. Das sind vier Sekunden. Jetzt hat Kimi Raikön probiert hier den Angriff. Auf Daniel Ricciardo zieht vorbei. Und solange er jetzt nicht so ein Verbremser hin, er fährt aufs Gras. Er macht keinen Verbremser, er macht es gleich katastrophal. Und währenddessen, der Haas-Pilot ist dran am Hülkenberg, das beobachten wir mal. Mann, wird der Angriff kommen? Ich schätze mal diese Runde. Und dann sollte auch nicht lange der Angriff auf Walter Bottas warten. Das heißt, das Podium ist noch in Sicht. In einer sehr guten Sicht. Ich weiß nicht, wie stark die sich bekämpfen. Die bekämpfen sich so stark, dass Hülkenberg mit ihnen mithält. Schau mal, da vorne sind sie. Nur eine Kurve weiter. Ich sage, jetzt wird das Überholmanöver Ich über habe das erste Mal DS in dem Rennen. Währenddessen verteidigt sich hier Kimi Raiköhn mit Mann und Maus. Nico Hülkenberg versucht das gleiche und schafft es auch noch. Da okay. fehlt anscheinend ein bisschen die Topspeed von des Haars Piloten. Weil ich konnte doch nicht, ich konnte auch nicht da reinziehen, das wäre doch krank gewesen. Ich hätte es machen können, ja, aber zu welchem Preis, damit ich, ja, ich meine nicht reinziehen, sondern dass du den auf der Geraden schon hättest überholt mit der so ja, S. So wir ja gemacht. ich ich musste ja erstmal fett und alles stellen. Ich werde den Ui, die verlieren gerade richtig Zeit in den S's da vorne. Ich werde den nach den S's überholen, weil weil da habe ich einen Vorteil. So Ricardo zieht links vorbei und Bottas versucht's auch links. Beide werden es nicht schaffen, Bottas fährt ihn wieder hinten drauf, versucht jetzt innen durchzuhuschen, das kostet Zeit und es klappt nicht. Währenddessen ist der Haas-Pilot endlich vorbei, Nico Hülkenberg, und jetzt heißt es Kampf ums Podium. Da vorne bekämpfen die sich wirklich und verlieren immens Zeit auch nach vorne. Hamilton freut sich, der fährt hier ganz entspannt sein P2 entgegen. Während die noch um ihr Podium bangen müssen. Alle Vielleicht anderen Battles auf der Strecke haben sich eigentlich relativ. Ich bin eingesetzt. die letzten drei Runden 31-1, 2 oder 3 gefahren. Und das ist. Und die, die Bestheit ist eine 31-0. Also von daher. Hm. Gasly, hier auch der einzige, der noch gerade ein bisschen battle mit Sirotkin. Können wir mal kurz nicht halten vorne, aber bei Bottas wird's eng, das will ich sehen. Ah nee, kein Angriff. Gasly hat Sirotkin überholt, was ein Wunder. Aber und Charles Leclerc? Ich glaube, Max Verstappen hat hier Probleme, er wurde nicht von Charles Leclerc abgehängt. Ja, ich sehe da keinen Frontflügel mehr vorne. Oh Bottas, du bist so ein Joke, du hast die besten Reifen von allen da und komm, kommst dann noch nicht vorbei. Er war ja schon vorbei, er, er wurde sogar noch überholt, er war ja vor Raikön. Re Raikön hat ihn mit den schlechten Reifen überholt. Weil der gute Finne es nicht schafft, richtig anzubremsen. Aber Hökenberg lässt auch nicht locker, du kommst irgendwie nicht so weg. Ja, ich muss Benzin sparen. Vorne aber, da zieht Raikön durch und Bottas versucht wieder der lachende Dritte zu sein. Und diesmal schafft er es und er verbremst sich wieder. Das kann doch einfach nicht sein, er zerstört sich hier die Reifen bis er überhaupt mal durch ist. Jetzt hat er, ich glaube er hat sich einen Bremsplatten geholt, weil jetzt hat er ein bisschen Zeit verloren. Wieder. Ja, er fällt etwas zurück jetzt. Walter, Bottas fällt zurück. Er hat ich sich hier schon einen Bremsplatten geholt, der gute Finde. währenddessen Hülkenberg lässt sich hier mitziehen, der freut sich, vielleicht springt für ihn noch P4 raus, wenn ihr beide da durchkommt durch diesen Kampftrupp. Er nee. ja, macht's klug, setzt sich in den Windschatten und hofft mitgezogen zu werden. Ich muss halt auch Benzin und sparen. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, Walter Rebortas versucht wieder, versucht einen Angriff, nee. Das wäre einfach nur blöde, wenn er hier reinziehen wird. Hätte ich halt mal für eine komplette Runde Fett und viel, viel ERS übrig, dann könnte ich halt auch mal Bestzeit fahren. So, jetzt wird es gleich witzig zwischen Bottas und dem Rest. Die fahren aber immer nur mit 5% ERS circa. Wir haben wirklich fast keins. Glaubst du, ich habe mehr ERS? Ja, hast du, du hast 19 und Ricardo zieht an Raikön vorbei. Uiuiuiui, ui, ui, ui, da haben die mehrere K wieder Bampaka hier zwischen den beiden. Das kostet Zeit und Hülkenberg hat gerade absacken lassen. Nö, ich habe einfach nur Gas gegeben. Ja, das sieht man, du bist gleich eine Sekunde weg von ihm, halt mehr als davor. Aber jetzt sollte es auch eine Bestzeit sein. Ja, ja. Kimi Kemiraikon greift jetzt wieder an. Ha, ich bin unter, ich bin in 1.30er Zeiten. Das hat kein anderer geschafft. Mit <lacht> 1.30.999. Hardy und Lance Roll dahin. Die kriege ich nicht mehr. Wieso? Weil ich zu wenig aufhole dafür und ich muss auch noch Benzin sparen. Ja, die bekriegen sich doch so. Eigentlich sollten meine Reifen ja auch eher 7% weniger haben, weil ich eigentlich noch frisches Soft hatte. Ich hatte sogar noch einen Softsatz aus dem Qualifying, den ich nicht benutzt habe, den ich theoretisch benutzen könnte. Uiuiui, ui, da versucht 3 es durch die Cops und er schafft es auch noch. Versucht Bottas ist jetzt in die SS rein. Also schöne Battles haben wir ja alle mal. Jetzt hat Bottas gegen Ricardo, während Ricardo sich Raikön versucht zu schnappen. Und Bottas holt sich jetzt erstmal Ricardo. Nein, er wird weggedrängt von der Strecke wieder. Das kostet Zeit. In diesem Satz den habe ich, glaube ich, schon tausendmal dieses Rennen gesagt. Markus Eriksson währenddessen holt sich hier gerade Lance Roy und Sergio Perez hat schon 10 Sekunden auf Sirotkin aufgeholt. Aber das spannendere Battle ist natürlich da vorne. Also gucken wir da wieder hin. Wie ich diese Kurve hasse in dem letzten Sektor. Manchmal hat man Stabilität, manchmal ist schon dann dreht man sich weg. Hat mich das locker fast Etwa eine Sekunde gekostet. Natürlich also schade, weil die sich gerade so sehr will kriegen, dass du auch wirklich wieder rankommen könntest. Ui, das kostet Zeit, was machen die da? Was fährt Raikünder für eine komische Linie? Der fährt außen rum in diese Kurve da erstmal. Ist nicht unbedingt. Ist der das Auto. Er ist außen rumgefahren und Ricardo war in, dann ist er gegen ihn gefahren. Die haben alle gebremst und Bottas musste die Vollbremsung hinlegen. Die fahren ja sogar fast nur im sechsten Gang durch die Cops. Weil sie dabei wetteln. Und Durch die S ist geschweige gerade mal 290 km/h. Zwischendurch mal nicht mehr. So, jetzt hat Ricardo gegen Raikön und Bottas gegen Ricardo. Ricardo zieht rechts und Bottas versucht diesmal auch rechts. Und da ist die Lücke für Ricardo. Ricardo ist durch Bottas, muss auch wieder zurückstecken wie immer. Und ja, jetzt wird sich das Spiel wiederholen. Die Frage ist, wer wird am Ende auf dem Podium stehen von diesen dreien? oder wird gar hier noch der haas pilot kommen Podium nö also muss schon ordentlich was passieren also wenn du einen von den hast, hast du alle aber irgendwie läuft es gerade nicht mit deiner Pace du fällst zu stark zurück irgendwie. ja ich muss halt auch sparen ja Benzin nicht mehr du hast keine Warnlampe ja 0,01 Sekunden Überschuss der und war ERS eben kannst du locker Mittel durchfahren. Ja, das ist aber alles, aber. Abstand zum Auto vor dir ich war, war eben bei 0 Mi minus 0,3. Aber in, im Qualifying du, bist du um die Pole gefahren, also wo ist die normale Pace, meine ich. Ja, die war, die war ja schon drin, aber ich habe mich halt auch weggedreht am Anfang und alles. Ich habe ich halt viele Fehler gemacht, das ist klar. Ich meine, jetzt im letzten Stint, da hast du nicht wirklich Fehler gemacht und wirften einen einmal. Oh, würde ich jetzt nicht so sagen, dass es keine Fehler waren. Es waren schon einige. Ah, gerade die Hunde geht es wieder besser. Und jetzt hat Raikön wieder vorbei an Ricardo. Bottas sticht auch noch durch. Raikön wieder mit dem Fehler. Ricardo Battle zurück. Das kostet Zeit. Und ja, Bottas ist durch. Ja, ich weiß, das hat habe schon wieder gesagt. Ich muss mir jetzt eben sich was anderes einfallen lassen. Da hinten Stoffe von Dorn hat Lance Stroll überholt. Jupp, keine Sau, aber... Wann ist Peres bitte schon zwei Positionen nach vorne gekommen? Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Aber es mit... sieht sogar aus, als würdest du gerade noch rankommen. Du hast eine Sekunde aufgeholt, die Runde jetzt. Was redet mein Scheiß... Ingenieur von, ja, du kommst Wir nach hinten ein paar Sekunden weg pro Runde. Es juckt dich nicht. Ja. Meine Reifen sind bei noch nicht mal 50 Prozent. <lacht> Bottas kommt hier gerade durch gegen Kimi und Kimi Raikun crasht ihn wieder ins Auto. Die geben sich hier aber ganz schön saftig. Oh Gott, und da quetscht sich ja durch. Oh Gott, jetzt fahren sie gleich wieder zu zweit in die Cops. Oder nee, Bottas zieht durch und das war's, glaube ich, für Raikun. Da wird er nicht mehr durchkommen. Jetzt ist Bottas das erste Mal durch und jetzt wird er auch noch von Ricardo geschnupft. Das ist nicht gut für ihn. Nur noch zwei Sekunden sind es für den Haas-Piloten. Ja, jetzt wow. muss Bottas alles richtig machen. Oh je, nur noch 1,5 Sekunden. Gerade holst du die Mens auf, die haben mir richtig Zeit liegen gelassen. Jetzt, wenn Ricardo wieder am Bottas vorbeigeht, könnte es für den Haas-Piloten heißen, dass er hier mitkämpfen kann. Und Ricardo tut's wieder, er bremst Och wieder Bottas aus. Lasst das doch, ich hatte gerade zehntel Lila am Sektor. Am meisten wie kann Vettel jetzt noch schnellste Runden fahren mit seinen abgefahrenen Reifen. Vor allem auch nur eine halbe Sekunde schneller als am Anfang, des Christens. Ja. Und dann sehen wir hier den Haas-Piloten. Der schon dranhängt. Kann er jetzt noch in der letzten Runde? Bei der letzten DS soll dann noch eine Position oder gar 2 oder 30 holen. Wird spannend hier auf jeden Fall. Weil Bolters Reifen sind jetzt auch langsam durch. Ja, das ist die Sache. Er probiert hier noch einen Angriff gegen Ricardo. Ricardo verteidigt. Innen dann zieht er nach außen, Bottas fährt ihn in die Karre und das kostet immens Zeit für Ricardo. Und ich habe diesen blöden Satz schon wieder gesagt. Nee, ich Ricardo, glaub, das du, mehr. du bist weniger als eine Sekunde hinter denen, du hast gleich DRS. Ja, aber ich bin halt auch weit weg. Naja, in den SS kommst du immer sehr gut ran. Weil die nicht wirklich fahren können. Schau, wie du da dich saugst. Jetzt hast du DRS. Und jetzt kommt die Attacke. Ich habe kein DRS. Was? Wo wird das DRS denn bitte schön gemessen? Und Bottas holt sich hier wirklich Platz 3. Hart, erkämpft noch irgendwie. Und auf der Geraden hast du gerade fast eine halbe Sekunde verloren, irgendwie. Und sie fahren hier über Gelbe Flagge irgendwo. Fernando Alonso hat einen Motorschaden in den P9 ist weg in der letzten Runde. Die Lachnummer des Rennens ist der Honda. Nee, korrigiere, der McLaren. Ich bin sogar in der letzten Runde nochmal meine Bestzeit gefahren. Ärgerlich für den WM-Kampf auf jeden Fall, dass Bottas noch aufs Podium gekommen ist. Er ist das ganze Rennen nur P5 gefahren und dann in der letzten Runde krallt er sich P3. Schade, weil für den WM-Kampf nimmt das etwas Spannung weg, weil er sich damit das wieder ausbaut. Aber ich hole 8 Punkte. Damit bin ich zufrieden. Mhm. Und wie gesagt, die Lachnummer des Rennens, Fernando Alonso, wirft in der letzten Runde sein Auto weg, beziehungsweise sein Motor wirft das Auto weg. Das wird ihn ärgern. GP2 Engine! <lacht> ich sehe schon förmlich den echten Fernando Alonso vor mir, Ray. Hier seinem P8 entgegen. <lacht> er like war Forscher an <lacht> ohne Probleme und dann das. Pushing like an animal wurde wohl ein bisschen übertrieben. <lacht> ja. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Ich hab's halt durch die ganzen Fehler im, äh, im äh, Ende des zweiten Stints äh, verhauen. Ja, du bist punktgleich mit Ricardo jetzt. Ja, aber vor allem, ich bin an ja, Paris vorbei. Ja. Also und jetzt ich, ist dann erstmal eine Kruft so, dazwischen. Ich habe sogar zwei, zwei Punkte zu verstopfen. <lacht> ja, aber die beiden Mercedes und Viertel, schon Ausnummer. Mhm. Aber es geht stetig nach oben, wenn man bedenkt. Vor, ich glaube, vier Rennen war ich mit einem Punkt letzter. Und jetzt stehe ich schon auf Platz 5 in der WM. Und ich, ich hoffe, dass ich endlich mal Punkte kriege, weil wir haben jetzt schon die Hälfte der Saison bald und es sieht nicht gerade gut für mich aus. Ja, aber für mich... Mein Ziel die ist die 100 zu knacken. Hälfte und der, der Saison, das war das siebte Wochenende von 21, das war das erste Drittel der Saison jetzt. Ja, aber das erste Drittel ist fast die Hälfte. <lacht> das Mathematik bei Nagi. Das erste Drittel ist ja schon fast die ganze Saison, also... Ja, siehst du, ja, du hast es ja fast endlich. Also, und deswegen ja. muss Brandon Hartley sich anstrengen, so kriegt er keinen Cockpit. Wenn er selbst weniger Punkte als Sirotkin und Stoffel hat. Mhm. Aber die Zeiten, die die beiden gefahren sind... Vor allem Hamilton muss ja auch nochmal in den in den letzten beiden Runden schneller gefahren sein, weil der hatte ja nie die schnellste Rennrunde. Aber Vettel hat in den letzten beiden Runden nochmal Bestzeit gesetzt. Hey, der, was ist Raikön für eine... Schau dir mal die letzte Rundenzeit an, der ist dazwischen immer 33er und 32 Der, der ist immer jede zweite Runde 31 gefahren und jede andere Runde 32-4 oder 33-4. Der hat es immer so abgetimt, irgendwie. Ja, bei mir waren es konstant 31er-Zeiten. Bei Vettel ist es auch witzig zu sehen, seine Zeiten werden erst langsamer. Dann werden sie auf einmal schneller und am Ende ist er einfach mal eine Stunde schneller als am Anfang des Stints. Einfach so aus dem Nichts. Ja, ich meine, er ist zum Beispiel in Runde 15 31-0 gefahren. Das war die Bestzeit bis dahin. Ja, einfach aus dem Nichts, da ist er 7, 7, 7, 0, 6, 7, 7, ja. 7. Und dann ist er 10, 9 Runden lang langsamer gefahren, eine halbe Sekunde im Schnitt und dann hat er einfach mal ja, zwei neue Bestzeiten hingesetzt. Aber ja. auf jeden Fall, der wer hier noch eine Aufholjagd gestartet hat, war Sergio Perez am Anfang. Puh, Katastrophe hier gefahren. Da ist er 40er-Zeiten rumgefahren Und am Ende sogar eine 32.4 noch. Also, ich glaube, der eine Fehler in einer der äh, äh, Softrunden hat es mir halt zerstört. Und ähm, natürlich die ganzen Fehler im ersten Stint. Hätte ich eine Runde mehr gehabt, so wie es halt, glaube ich, auch 2017 war, da hätte ich, glaube ich, einen Angriff auf zumindest einen starten können. Aber ja. egal, Punkte sind Punkte, acht Punkte ist auch einiges. Und lieber nehme ich acht Punkte mit als gar nichts. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Wochenende. Bis dann, ciao. Tschui.